Die Remax Austria Convention ist die größte Immobiliennetzwerkveranstaltung Österreichs. Hier treffen sich die Immobilienexpertinnen zum Austausch, zur Weiterbildung und natürlich auch zum Netzwerken. Momentan ist es heute halt eine Zeit, die einfach reduzierter mit den Geschäftsmöglichkeiten ist, aber ich bin überzeugt davon, mit der guten Arbeit werden wir unsere Leistungen, unsere Qualität an den Mann und an die Frau Österreicher bringen. Wir sind optimistisch, dass sich jetzt die Zinssituation, wenn man so will, stabilisiert hat oder schon langsam stabilisiert, dass sich auch der Markt schon daran gewöhnt hat und man merkt schon inzwischen, dass auf der einen Seite mehr Objekte natürlich auf den Markt kommen und auch die Nachfrage wieder sich positiv entwickelt. Die Veranstaltung bringt Remax-Maklerinnen und Führungskräfte aus ganz Österreich zusammen, um über die neuesten Branchentrends zu diskutieren und Kontakte für die Zukunft zu knüpfen. Die Zeiten sind herausfordernd, aber jede Veränderung bringt auch neue Chancen und die gilt es zu nutzen und das werden wir bestmöglich versuchen. Künstliche Intelligenz wird die Welt verändern und auch wir tun das mit unserem Programm. Wir haben Edereal Impresario auf neue Beine gestellt und das macht das System aus. Die REMAX Austria Convention bietet Maklern die Möglichkeit, sich über neue Produkte und Dienstleistungen zu informieren, die ihnen helfen, ihr Geschäft zu verbessern. Durch die Teilnahme werden neue Ideen innerhalb des remax netzwerkes ausgetauscht und bestehende Beziehungen vertieft. Wir merken ja tatsächlich, dass die Zeit nicht leicht ist. Wir haben ja auch diese Stimmungsbarometer jetzt erstellt und eine Umfrage bei allen unseren Kunden gemacht und über 500 Rückmeldungen. Die Stimmung ist getrübt, aber wir erkennen schon, dass die Grundeinstellung eine positive ist und alle damit rechnen, dass man in zwei, drei Jahren wieder in gewohnter Weise in seinem Job ist. Ja, also wir haben wirklich auch eine massive Zäsur im Markt. In Zeiten wie diesen äh, freue ich mich insbesondere in einem großen Netzwerk wie RE-MAX dabei zu sein, weil alleine möchte ich in diesen Zeiten nicht sein. Bei uns ist die Marke einfach ganz groß. Uns kennen schon wahnsinnig lange. Wir sind super ausgebildete Makler, deswegen funktioniert es bei uns weiterhin gut. Inspiration und Motivation wird durch spannende Vorträge und Präsentationen von Branchenexperten und erfolgreichen Maklern geteilt. Ich bin grundsätzlich kein Jammer-Typ. Und äh, man muss sich immer an veränderte Marktsituationen anpassen, aber ich glaube, wir sind mit RE-MAX so gut aufgestellt, äh, dass wir auch diese Situation wunderbar meistern. Stärke zeigen, Flagge zeigen und zeigen, was wir können. Nach wie vor gibt es Anfragen und äh, Interesse für jede Immobilie. Grundsätzlich ist es so, die Kunden brauchen uns mehr denn je, weil äh, gerade der Experte sich da auskennt und der Fachmann weiß, was momentan am Markt zu erzielen ist. Ich finde, uns geht es gut. Also, in der Sinne einfach, ich bin sehr stolz, bei der Marke dabei zu sein. Ich finde, gerade in den schwierigen Zeiten ist das Wichtigste, eine starke Marke am Hintergrund zu haben. Und damit schaffen wir alles. Die Convention ist eine wichtige Veranstaltung für Remax-Makler, um in der heutigen, schnelllebigen Immobilienbranche erfolgreich zu sein. Wir fürchten uns nicht vor dem geänderten Marktumfeld. Wir schauen sehr positiv in die Zukunft und gerade auf der Remax-Convention natürlich spürt man diesen Spirit und wir sind sehr froh, dass heute wieder ganz Österreich hier in Linz zusammenkommt. Austausch mit den Kollegen, zusammentreffen, mit den Kollegen äh, äh, äh, Freunde wieder treffen, Geschäftspartner, mit denen man gut zusammenarbeitet, wieder mal persönlich sehen. Besonders jetzt ist wichtig, weil wir sehr viel Kooperationen machen und dadurch ist natürlich die Veranstaltung das Beste fürs Geschäft. Und auch trotz veränderten Markt sind wir auch heuer sehr erfolgreich. Auch das erste Quartal ist sehr gut. Und damit freue ich mich jetzt auf eine tolle Convention. Mit der Gala Night of the Stars werden auch heuer wieder zahlreiche REMAX-MaklerInnen für ihre besonderen Leistungen im glamourösen Rahmen ausgezeichnet. Gemeinsam werden die Erfolge bei einer Partynacht gefeiert. Die REMAX Austria Convention 2023 ist auch heuer wieder ein Pflichttermin für Remax MaklerInnen, die die Zukunft der Immobilienbranche gestalten, um langfristig erfolgreich zu bleiben.